Wir haben voll äh, programmieren, also Imports. Ähm, wir haben die selber gemacht die Rakete. Bei mir ist leider nicht gegangen. Komischerweise. Aber ich ähm, sind wir so ungefähr 150 Meter in die Luft hineingekommen, richtig hoch. Im Spitalbeton hat mir am meisten gefallen, dass wir ähm, haben an einem äh, können schauen können, wie wir an den Patienten einen Verband machen können Das mit Das mit den es ist sehr spannend, dass das Windrad bauen Ich kann eigentlich alles, die richtig Also mir hat am besten gefallen, und das mit Ich habe eine Vorbier, eine Frau, sich ein Baby ein Baby -Buch